Hallo liebe Leute, wieder eine kleine neue Folge vom Let's Play, oder Let's Play in diesem Fall ähm, The Rift und zwar das Prolog, habe ich gerade mal entdeckt tatsächlich, ich war gerade ein bisschen am rumschauen auf Steam und habe das Spiel gesehen. Und habe mir gedacht, lade ich das mal runter. Habe ich auch jetzt gerade gemacht tatsächlich. Und werde es mal blind mal anspielen. Nicht wundern, dass es gleich weg, das Fenster hier. Ich spiele auf dem Shadow, weil es aktuell für meinen PC zu warm ist. Äh, genau. Bei 30 Grad in der Bude ist das nicht so schön. <lacht> so. Dementsprechend... Schauen wir uns gleich mal das Spiel an, das ist der Riftbreaker und also zwischen und dem Prolog dementsprechend Beginn äh, der Handlung vor das Haupt vom Hauptspiel, also das Hauptspiels im Endeffekt, was äh, dieses Jahr noch erscheinen soll. Da schaue ich mir mal genauer an. Also was ich schon ein bisschen gelesen habe, ist dementsprechend, dass es halt ein Aufbau und Server-Überlebensspiel ist mit Action-RPG-Elementen. Ähm, da ist man dementsprechend als Wissenschaftlerin, Elite-Wissenschaftlerin, entsprechend in einen Mech-Anzug. <lacht> ähm. Bei Basen bauen, Ressourcen sammeln und so weiter und so fort, wie man das so kennt. Ähm, wenn man sich das hier schon leicht anschaut, dann könnte man ja gleich kraft spielen. Hm. Hm, hm. Nein, war ein Witz. Dann schauen wir uns das gleiche mal, <lacht> gleich mal an. So, dann werde ich auch das Spiel einmal starten. Und wie schon sagte, das Fenster ist manchmal größer. So. Kann sein, dass er noch eine Installationsgeschichte machen will. Sollte der Sound jetzt zu so laut sein dann gleich, wobei ich bin auch ziemlich laut, sehe ich gerade. Ich bin auch teilweise im roten Bereich. Also werdet ihr das wahrscheinlich sowieso in der, der Lautstärke haben, dann geht das... Das solltet ihr nicht überrascht sein von der Lautstärke. Ich werde nicht schneiden. Deshalb mache ich auch die Aufzeichnung gleich mit, weil rede halt, ne? weil diese Verarbeitung dauert immer so lange. Also so seht ihr wenigstens dann von Anfang an das, wie das Ganze läuft. Also ihr seht, er will halt noch ein bisschen was installieren. Das ähm, Spiel selbst ist auf Englisch mit deutschem Text dementsprechend und Menü auch auf Text. Also dementsprechend gibt es keine deutsche Sprachwiedergabe. Ich denke mir mal, das wird nicht so schlimm sein bei so einem Spiel. Ich habe schon gesagt, das tut mir jetzt schon leid wegen dem Sound, aber ich habe in meinem Mund. Ich werde auch gleich leiser machen. Riftbreaker Ashley, reporting successful jump procedure. Roger that. Begin field base setup. Houston, I've spotted something near the LZ. Closing in. So. Ach, okay. Ich sogar oh. ein eigenes Streaming getwitcht. Interessant. Grafik? Das wird mal auf Vorbild machen? so laut, dann passt das schon. Benutzeroberfläche, was haben wir da? Zeitanzeigen 24. Schadenzahl... Ah, man kann die Schadenzahlen einblenden und ausblenden. Okay. Steuerung gucken wir uns kurz mal an. Also dementsprechend ist das relativ gering gehalten. Ja, also es ist relativ simpel gehalten. Future der Vollvision. Okay, da wird nochmal die Details so ein bisschen, was im Spiel so vorkommt, wird, Erforschung, und Blaupausen runter und so weiter, Rüstung und so weiter. Mehrere Basen. ganzen Planeten, die Wirtschaft zu entwickeln, Rohstoffe und so weiter abzubauen. Beute sammeln, Biomasse, Mineralproben. Und unter der Oberfläche verborgene Rohstoffe. Sieht nett aus, würde ich sagen, ganz spontan. Dementsprechend werde ich mal das Prolog starten. Das ist eine Pre-Alpha-Version, so wie es aussieht. Na, also noch nicht ganz ausbalanciert das Ganze. Ne? successful Sensors online, weapons activated. We're ready to go. Rift Breaker Novak, please report. Houston, this is Ashley. Reporting rift jump successful. Roger that. Begin field base setup. Ashley, construct a headquarters building to secure our presence here. It will allow me to reconstruct if my armor is destroyed. We don't have enough carbonium to build an HQ. Let's scout for a deposit and set up our base close to it. We need to move quick. It's probably a matter of time before the natives spot us. Okay, ich, wie ich sehe, ähm, es gibt Verbindung zur Erde, zu Justin. Dementsprechend ist das eine fremde Erde, logischerweise. Ist auch eine Wissenschaftlerin. Zum Erforschen. So, jetzt will ich erstmal wissen, wie man was macht. Das ist die rechte Maustaste. Das ist die linke Maustaste. Achso, okay, ich habe auch Munition, aber ich aufpassen, okay. Aber wie soll ich was abbauen? Ah, Okay. Also, zur ähm, zur so info rein und rauszoomen kann ich hier nicht gerade. Wir haben einen Carbonium-Deposit Okay. Move on to the deposit and start drilling. kann hier einiges das scheint hier okay. man kann hier vieles kaputt machen Maus steuern, ja. Vergesse ich immer, mich zu bewegen dann. Place it close to a carbonium deposit. This will help us speed up resource production. Oops. Das war das falsche. Also ich soll nur Base herstellen. Das machen wir doch gleich. Schon. HQ construction in progress. Sometimes I wish we could fast forward this part of the simulation. Captain Novak, let me remind you that even though this is a simulated training exercise, you are expected to perform as if it was your real mission on a 37. We need to expand the base. Let's build a carbonium factory to do the digging for us. Yes, we've got much more interesting things to do. Let's automate this. It's kind of tension. So, da. Carbonium-Fabrik sollen wir herstellen. Ich denke, es macht Sinn, das natürlich auf diese Ressourcen zu tun. So, jetzt brauchen wir wahrscheinlich Strom. Can only construct some basic power plants wind turbines and carbonium power plants. Wind turbines are less effective, but they work around the clock. Carbonium power plants are very effective, but they use up the deposits that they are placed on. In the beginning, it's best to use a combination of these power sources. We can balance energy peaks and shortages by storing excess energy in energy storages. Also, Remember to connect all buildings to the power grid using energy connectors. They connect all buildings within their area of operation, even if power lines are not visible. Kraftwerk und Windkraftanlage. Reicht nicht, ne? Oh, wir haben hier einen Tag- und Nachtzyklus. aber genau. a lot of movement to the west. We should build up a defensive perimeter around the base. Let's set up some walls and sentinel towers. Focus our defenses on the western direction. They never changed the beginning of this exercise. Captain Novak, we all know your renowned scientific background. But your combat performance in the previous simulation was far from spectacular. Slaughtering indigenous creatures was never my area of expertise. Du so. already ah, das schon ein paar Mal gemacht. Wir haben neue to in diesem Kurs. Wir werden sehen, was of Expertise wirklich ist. So. Hier müssen natürlich auch mit Strom versorgt werden. I don't have enough AI cores to support any more defensive towers.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 Also man sieht, man kann im Endeffekt nicht die, die Karte so gucken wie man will, so oben und weil man bewegt im Endeffekt, dann sollte man doch lieber M wahrscheinlich nehmen und dann sieht man dass dann, das dann, es wird da angegriffen Da kommen welche jedenfalls. muss noch ein bisschen bauen. Allerdings brauche ich noch... Ich helfe mal ein bisschen mit. Aber ich höre es jetzt schon ganz gut aus. Das auch? Ja. Also wenn man gedrückt hält, geht das wunderbar. Kann man wunderbar ziehen. Allerdings sehe ich hier nicht. Allerdings sehe ich hier nicht, ähm, wenn man drüber geht, was das für Fähigkeiten sind. Die ich gleich mal so ganz blind mal austesten werde, gucken was passiert. I'm detecting a large group of creatures heading towards our position. Prepare to fight. We're ready for them, Mr. Riggs. Remember to use repair kits if necessary. So dann, sieht man, dass sie ankommen. Riggs is under attack. Base is under attack. I'm not detecting any more hostile creatures in the base's vicinity. Well done, Captain Novak. The purpose of this training exercise is to prepare you for intense combat situations. This simulation is based on our long-distance okay, scans of, of Galatea 37. It may or may not also. be accurate. You will be alone out there. There will be no communication back home until you can stabilize a rift portal back to Earth. You will have to rely only on your skills and your -Suit. Mr. Riggs ist the only companion that I need. We can handle the unknown. Just let us do our job. Oh, meine Aktion mit Nummer 4 hat einen Krater hinterlassen. We should further secure and expand our base. You can build more defenses, or go out and clear out hostile creatures' nests to prevent further attacks. We didn't have any time to study the creatures that are attacking us. The only thing we can do right now is to fight them or strengthen our defenses. We'll need a steel factory to build more towers. We'll have to find an ore deposit to build one. Okay. mit auf jeden Fall ordentlich also das ist tatsächlich ein bisschen anders als ich jetzt als ich ähm, vorhin gedacht habe also ich habe eher so richtung ähm, Ich habe vorhin gesagt Starcraft und so gedacht, aber hier bewegst du tatsächlich im Endeffekt tatsächlich ein Hauptchar, also im Endeffekt die Wissenschaftlerin. Dann kommt da noch mal ein paar Viecher. deposit of ore. Build a steel factory in this area, and power it with a carbonium power plant. Carbonium oh, storage is full. We should construct new storage buildings. soll eine Ironiumfabrik herstellen. Das ist Ironium-Erz. Eine also Ironiumfabrik soll ich auch noch machen. Und logischerweise Strom. erstmal abwarten, dass es gebaut ist. Ein bisschen auf Richtung Wind. Wind. scheint nicht zu reichen. mit Mausrad kann man übrigens auch drehen. Also statt hoch und runter ist Mausrad. Also drehen. Okay, Mr. Riggs, we've got Steel Production up and running. Ashley! I would strongly advise you to place a rift portal near this factory. This way we can quickly get back to this location if it comes under threat. It would also be advised to place additional Sentinel-Towers to defend this outpost. Remember to connect the towers to the power grid using energy connectors. So ein Rift-Portal. Wahrscheinlich so ein Reiseportal, gehe ich mal ganz stark davon aus. Ja. Tatsächlich. can. Er baut hier nicht weiter. Der wollte irgendwie nicht bauen. Okay, die KI kann ja so da tatsächlich. verteidigungsanlagen baut Sentinel Towers are ready. They should be able to fend off small groups of attackers. Select any of the available rift portals to instantly teleport to that location. Traveling through rifts is ah, okay. almost instant and doesn't consume any resources. Die Hubbase hat schon standardgemäß so ein Portal. Das heißt, über die Karte mit Tab oder auch eigentlich auch M. Yeah Ashley, we've defended ich glaube, dass the das By I sensing another attack heading towards our headquarters, we should return there quickly. Ashley, I strongly advise you to construct an armory. It will allow us to craft new weapons and upgrades, and und also manufacture field repair kits, as well as other usable items. And it will produce more ammunition for your guns. Yes, that is an important building. The HQ has a permanent rift portal. We can rift jump to its location at any moment. Let's go! Warning! Hostile creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out. Base is under attack! Under attack. Die haben irgendwo keinen Strom. Und doch. Und dann Hopcut hier ab. The base is under attack. Base is under attack. There is a breach in our walls. Base is under attack. Wall destroyed. Es wird geflogen. Es sieht aus, dass es regnet Es regnet. Es wird die output von solar panels bis es stops Okay, ist interessant. Also dementsprechend ist der Strom natürlich jetzt, weil es regnet. Ich soll Arsenal herstellen. Was ist ein Arsenal? Kann man kann drauf bleiben. Da können wir es so schön reparieren. Ach, das ist ein Arsenal. Achso, da bräuchte ich dieses Ironium. Verstehe voll ich kann auch einhalten. The rain is over. Turns out that some things are not as different as back on Earth. Armory construction finished. We can now use it to craft new items. It will also automatically manufacture ammunition for my weapons. Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. Wir should go there and clear it out. Base is under attack. Ich glaube, ich weiß nicht, keine Strom haben. Base is under attack. What's the star then? Warum wird hier strommäßig das so angezeigt? Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Ja, überall Stromausfall. Und ich weiß nicht warum. <lacht> also ich produziere mal wenig Strom, hier unten oben ist die Stromanzeige. Ich vermute einfach mal, dass das einfach zu wenig Strom produziere. Ja, es geht schon höher. Also, oben die Anzeige. Kassellen, da muss ich doch gar nicht. Hier oben die Anzeige sieht man die Produktion im Strom. Ich was soll das Arsenal jetzt bringen. Ah, hier hab ich habe wieder Munition. Ah, okay, es gibt Schild. Okay. Ich werde mal einfach mal like a hive of some sort. Let's look inside to see if it's occupied. Oder? Ja, Ziel erreicht. Aber gestorben. So macht man das übrigens. Ich gehe nochmal hin, bisschen sammeln. Egal wo man mit der Maus hingeht, er macht natürlich nicht die Richtung, sondern er wird WSDA entsprechend die Richtung. Carbonium-Storage ist voll. Wir sollten mehr storage buildings. konstruieren. Das Arsenal scheint dafür da zu sein, scheinbar, wenn ich mir jetzt gerade um, meine Munition hier unten angucke. Das aufzustocken. Guck mal gucken. Aufwertung. sowas aufwerten kann. Okay, hier kann man soweit noch nichts aufwerten. Ah, okay. So stabiler sind. Töme auch. Der Zaun kann jetzt aber allerdings jetzt sein vom... Ich bin ja gerade nicht so gut. Ah oh, ne. Das ist so ganz gut alles. Sound. Scheinbar einen leichten... ...leichten Knacks. Wie man hört. Das liegt aber nicht im Shadow. Aber ich würde mal sagen, für eine knappe Stunde da mal reinzugucken. Und eigentlich wollte ich das Video gar nicht so lang machen. Und dementsprechend so das Grobe hat man ja schon gesehen, dementsprechend. Also im Endeffekt läuft man hier scheinbar aktuell alleine rum. Also man hat irgendwie keine. Kommt bestimmt noch, denke ich mir mal. wird sicherlich noch kommen, weil das ganz alleine zu machen, also dass man Einheiten baut und so, gehe ich mal ganz stark von aus. Ach, eine Lampe gibt es auch. Ah, leuchtet sogar. Deshalb gucken wir mal einmal hier rein, was hier noch ist. Standardboden, Metallboden, Okay, kann man auch bauen. Dass man überall eine Teil eben baut. Die dann so aussehen. Dann gibt es noch eine Erhöhung, wo man drauflaufen kann. Steht ja auch da, ne? das Arsenal ermöglicht die Herstellung neuer Waffen und Gegenstände generiert und transportiert automatisch Munition und Vorräte für den Mecheranzug. Also dementsprechend ist es dafür gedacht. Aber ich habe das dumme Gefühl, dass man keine Einheiten bauen kann dann. Oder ich habe es jetzt überlesen eventuell. Aber ich habe das Gefühl, dass man da keine Einheiten bauen kann. Dass man als Wissenschaftlerin... dass man als Wissenschaftlerin dementsprechend alleine auf dieser... Also so habe ich das auch erlesen im Endeffekt, auf dem Planeten ist. Mal gucken. Ich lasse mich von einem Besseren belehren und überraschen dann. Okay, dementsprechend, also mein erster Eindruck vom Spiel dementsprechend ähm, positiv. Steuerung ist gut. Was ich nicht so gut fand, äh, war tatsächlich, ähm, dass man, dass ich nicht rein- und rauszoomen konnte. Oder habe ich dafür die Tasten einfach nur jetzt nicht... Nee, hat, ich habe die Option auch nicht gesehen bei den Tasten, glaube ich. Bin ich mir aber nicht sicher, belehrt mir da besser. Ähm, schreibt uns also in den Comments, wenn ich was übersehen habe. Ähm, und mal schauen, was daraus wird. 2020, also dieses Jahr soll das noch kommen. Mal gucken. Das Jahr ist ja nicht mehr so lang. <lacht> also, dann hoffe ich mal, dass euch das eine Stunde Video, fast eine Stunde Video soweit gefallen hat. Und ähm, wenn ja, dann grundsätzlich gerne ein Like da lassen, gerne abonnieren, wenn euch das entsprechend gefallen hat. Und ähm, wenn ihr da zukünftig gegebenenfalls vielleicht, vielleicht ähm, hole ich mir das Spiel mal gucken, ähm, weil das gar nicht mehr so schlecht ist, ähm, dass ich das dann dementsprechend noch ein paar Let's Plays mache. Wenn da Interesse besteht, Kommentare, Likes und so weiter. Das übliche halt. <lacht> so, dann danke ich euch fürs, fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Video.